Ja, ja. Wir essen ja. Wir ja. Wir essen ja. Wir das ist ja so normal Reis ja, zum Essen. Ja. Ja, ja. Da gibt es dann auch wieder andere Sorte von Reis. Das ja. hier, das ist Klebreis. Ja. Das macht man daraus Pudding, die die schwarzen. Ja. Guck mal. Ja, das ist Ja, Kaffeebohnen. Ja? Ja? Ja. Wenn sie irgendwo haben, die können die Bananen, die Bananen, die Bananen, die Bananen, die Hallo uh, Rivera. Hallo ja? ja ja, Rivera. Okay. Ja, ja, ja. Und die Nudeln sind die immer anders. Was sind die anders als die anderen bei uns in den Gärten in Deutschland? Was ist da anders? Sind anders, ja. ja warum? Was ist, Aus was werden die gemacht? Auch aus Weizen? Oder? Aus Weizen, ja. Okay. Aus Weizen. Manchmal sind die auch schon importiert, sowas, okay. ne? Da ist Öl, ja. Kokosöl. Okay. Okay. Ja. Kokosöl. Das sind Glasgebäude, ja. Ja, ja, also Plastik. Ja, ja wir, wir gehen erst mal vorbei, also ist zu viel, ja. zu viele Leute. Ja. Tofu, Tofu, Tofu, Tofu. Mir nicht. das hier Tofu, ja, mir nicht? nicht? Nee. Ja, das schmeckt nee. doch, ja, nee. So? Nee. So? Nee. Ah, aus Bohnen, aus Bohnen, ja? Bohnen. Sojabohnen, Sojabohnen. Aus das ist Tempel. Und, und, und wegen Sojabohnen werden die Regenwälder Ach so, Achso, nee. Sojabohnen wird immer neu ja, angepflanzt, mal. ja, ja. Nein, vielleicht hast du es falsch verstanden, oh. ja. Also nicht, ja. Ja, doch, in, in, in, in, in, in Regenwald bon äh, wird normal angepflanzt. Ist das? Ne? Äh, das ist der Pudding aus, äh, aus Reis, ja. <lacht> Pasta, Schrimpasta, Schrimpasta, Pasta, Shrimp Pasta, Shrimp, Shrimp, Pasta, Pasta. Das ist ja für, damit es lecker wird, ja. Also das ist aus, aus Fisch, ja, aus Fisch, aus Garnelen und sowas ne? Das riecht natürlich nicht so schön, aber natürlich das schmeckt Das ist aus, aus Shrimp, ja, ja, Gewürz, Gewürz ja. Das ist Zucker, Zucker, braun Zucker aus Kokos, ja. Auch ja. Okay. Aus Kokos. Ne? Und wo macht man das alles dran? Ja, also beim, äh, beim Kochen natürlich. Ja? Wenn man so Sambal macht, dann okay. Okay. kommt hier und es wird ein bisschen äh, gegrillt, sage ich mal, auf Feuer. Ja? Äh, und dann wird es dann beim Essen dann gemischt. Ja? Okay. Also eine Paste. Ja? Okay. Ups. Ja. Ja, kira kira hier was ist bu? Ja. Ja, gut. Also, das, das ist schon aus, aus, Kokos, aus Bananen, ja. ja. Diese Blüten die kann man essen, ja. Bananenblüten. Ja. Kann man essen? Die kann man essen, ja. Boleh, lecker? Ja, also, ich meine, wir können auch schon sowas machen. Wir werden Traditionell kochen. Beli ja. aja, wir machen, wir Bananen, da ist auch Gemüse da. So viele, also eine Sorte von Bananen. Aber das sind jetzt zwei Sorten von Bananen: Gewurz, das ist Wurzel, das, das ist Taro. Kennst du Taro? Taro ist, äh, auch mit den großen Blättern bei uns, der äh, benutzt man beim, in der, zu der Regenzeit als Schirm. Und was macht ne? man damit? Ja, also wird es gekocht als, als Snack. Sowas, ne? nee, nicht Gemüse, sondern zum, also als Snack wird es gegessen. Ich <lacht> nur lassen. <lacht> <coughs> uh, uh, soda. Yeah, soda. Ah, soda, okay. Soda, Soda. Soda. Soda, doch Soda. Ja Skorp ja Skorp ja es wird dann wird dann in in in, in den Dorf dann produziert ja ich bin ein bisschen verrückt. Ich Ich bin ein bisschen verrückt. Ich ich habe eine es <lacht> äh, ja. ja, Sie sind verschiedene Sorten von Bananen. Ja.